Wie kann ich in lime Survey Befragte zu einer Umfrage einladen? Fangen wir mal mit dem einfachsten Fall an, dass Sie eine offene Umfrage haben, also einen Link erzeugen möchten, an dem alle teilnehmen können, die diesen Link haben. Dann funktioniert es einfach so, dass man diese Umfrage hier aktiviert und dann kann man, sobald man hier einmal das bestätigt hat und die Umfrage aktiviert hat, kann man dann auswählen, ob man hier im offenen Zugangsmodus bleiben möchte. Das heißt also, dass alle an der Umfrage teilnehmen können, die diesen Link haben, oder ob man zum geschlossenen Modus wechseln möchte. Wenn man also im offenen Modus bleibt, dann kann man hier direkt diesen Link hier nehmen und kann den an alle Befragten senden, die teilnehmen möchten. Das ist also die ganz einfache Variante. Wenn man jetzt aber den geschlossenen Modus haben möchte, wenn man also nur bestimmte Personen zur Umfrage zulassen möchte, das heißt, dass die Befragten einen individuellen Zugangscode bekommen, und nur diese Leute an der Umfrage teilnehmen können. Dann wechseln wir in den sogenannten geschlossenen Modus. Dafür gehen wir hier auf den Punkt Umfrage Teilnehmer. Werden dann gefragt, ob wir in den geschlossenen Modus umschalten möchten. Wenn wir das machen möchten, dann haben wir jetzt hier folgende Möglichkeiten. Wir können jetzt hier zunächst mal Teilnehmende anlegen. Hier über Erstelle, das habe ich auch im Video zu den Zugangsschlüsseln schon gezeigt. Und ich erstelle jetzt hier einfach mal zwei Teilnehmende beispielhaft. So, ich habe jetzt zwei Teilnehmende angelegt. Alternativ kann man übrigens auch Teilnehmende hier über eine CSV-Datei, also eine Excel-Datei, einlesen. Weitere Infos dazu in dem, meinem letzten Video. So, und wenn ich jetzt Einladungen an diese Befragten schicken möchte, dann gehe ich hier auf den Punkt Einladungen und Erinnerungen Und da habe ich jetzt die Möglichkeit hier zu sagen, ich möchte eine E-Mail-Einladung senden. Schauen wir uns das mal an, wie das dann aussieht. Die Befragten bekommen also dann eine individualisierte E-Mail, wo sie auch mit ihrem persönlichen Namen angesprochen werden, wo sie dann eingeladen werden, wo man einmal den Umfragetitel, der Umfrage mit drin hat und die Umfragebeschreibung. muss man also darauf achten, dass man dort auch jeweils dann was Sinnvolles reingeschrieben hat und das Ganze ist dann unterschrieben mit dem eigenen Namen und der E-Mail-Adresse. Auch da muss man dann schauen, dass man in den allgemeinen Einstellungen diese Sachen hier korrekt eingegeben hat, dass man also sich selber dort dann als Administrator mit dem Namen da eingegeben hat. Und dann kommt das Interessante, hier unten kommen dann die Links, über die die Befragten an der Umfrage teilnehmen können. Und zwar bekommen sie hier einen individualisierten Link zugeschickt. Das heißt, es ist der Link, der zur Umfrage führt und der auch schon den Zugangsschlüssel enthält. Das heißt also, dass nur diese eine Person einmal mit diesem Link an der Umfrage teilnehmen kann. Und dann gibt es noch die Möglichkeit, hier sich eben auszuloggen, wenn man keine Einladung und Erinnerungen mehr bekommen möchte, oder sich auch wieder einzuloggen. Wenn man also diese ganzen Einstellungen hier vorgenommen hat und damit zufrieden ist, kann man hier Einladungen senden. Dann bekommen alle Befragten, die noch nicht an der Umfrage teilgenommen haben und die noch keine Einladung bekommen haben, so eine Einladung hier zugeschickt. Man kann auch diesen Einladungstext ändern, das zeige ich dann gleich. Zweiter zweite sind dann die Erinnerungs-E-Mails. Bei den Erinnerungs-E-Mails funktioniert es im Prinzip genauso. Der Text ist dann ein kleines bisschen anders und die Leute bekommen eben auch wieder diese individualisierten Links zugesendet, so dass diese Erinnerungen nur an die Befragten gesendet werden, die schon eine Einladung bekommen haben, aber eben noch nicht teilgenommen haben an der Umfrage. Man sieht das auch für die einzelnen Teilnehmenden, wie der Status da jeweils ist. Dafür kann man dann hier auf Zeige Teilnehmer gehen und kann dann hier gucken, ob die Befragten schon eine Einladung bekommen haben, ob sie eine Erinnerung bekommen haben und auch ob sie schon an der Umfrage teilgenommen haben. So, und dann kann man die E-Mail-Vorlagen bearbeiten. Da kann man also die Texte jetzt anpassen für diese verschiedenen Mails. Das erste ist also die Einladungsmail, die kann man hier anpassen den kompletten Text und man kann dann hier auch zum Beispiel auswählen, ob jetzt hier die Person mit Vorname angesprochen werden soll oder mit Nachname und so weiter. Dann kann man hier den Text für die Erinnerungsmail einstellen, für die Bestätigungsmail. Das ist also die E-Mail, die die Befragten bekommen, sobald sie an der Umfrage teilgenommen haben. Man kann auch einstellen, ob überhaupt so eine Bestätigungsmail geschickt werden soll oder nicht. Das findet sich wiederum an einer anderen Stelle, und zwar hier bei diesen Teilnehmer-Einstellungen. Dann haben wir die Registrierung. Das ist ein bisschen Spezialfall, wenn man es so einstellt, dass nicht nur Befragte teilnehmen können, denen man eine Einladungsmail geschickt hat, sondern dass sich auch Befragte für die Umfrage registrieren können. Dann kann man hier den E-Mail-Text anpassen und dann hier diese Admin-Benachrichtigungen. Das sind also E-Mail-Benachrichtigungen an Administratorinnen und Administratoren, wenn Umfrageantworten reingekommen sind. Auch da kann man einstellen, ob man überhaupt solche E-Mails verschickt haben möchte und an welche Mailadressen. Und das wiederum findet man hier bei dem Punkt Benachrichtigungen und Daten. So, damit haben wir jetzt also hier diese drei Punkte, Einladung, Erinnerung schicken und E-Mail-Vorlagen bearbeiten. Und dann gibt es hier noch die Bounce-Einstellung oder beziehungsweise das Starten der Rückläuferverarbeitung. Das heißt also, es gibt auch in Lime-Server eine Verarbeitung dafür, wenn die... Mailadressen nicht funktionieren, wenn die also die E-Mails nicht zugestellt werden können, dann kann LimeServer das sozusagen prüfen und dann direkt das mit anzeigen, sodass man sieht, welche E-Mails wurden zugestellt und welche konnten nicht zugestellt werden. Auch das zeige ich einmal kurz. Dann kann man hier bei den Einstellungen sagen, wie das Ganze funktionieren soll. Okay, dann würde ich gerne mal ein Beispiel zeigen. Der erste Schritt, um jetzt diese Einladung verschicken zu können, ist zunächst mal, dass wir hier noch Zugangscodes für diese Befragten erstellen müssen. Wir haben ja hier zwei Befragte angelegt, aber die haben noch keine Zugangscodes. Und das funktioniert so, dass man hier einmal auf Generiere Zugangsschlüssel geht, das bestätigt. Und dann sieht man gleich, dass die Befragten, wenn ich hier nochmal auf die teilnehmenden Liste gehe, jeweils einen Zugangsschlüssel zugewiesen bekommen haben. Und dann kann man jetzt direkt starten, diese Einladung zu verschicken. Ich gehe also hier auf Sende E-Mail-Einladung lasse das alles so hier wie die Voreinstellungen sind und dann auf Sende Einladungen und dann bekomme ich hier die Bestätigung, okay, es wurden an zwei Mailadressen die Mails versandt und zwar habe ich jetzt hier einmal eine funktionierende E-Mail-Adresse eingegeben und einmal eine erfundene Quatsch-E-Mail-Adresse, die also nicht funktioniert und da können wir dann gleich nachher, nachher gucken, wie das dann Ganze dann aussieht. Okay, so sieht diese Umfrage Einladung dann aus und ich klicke jetzt hier direkt mal auf diesen individualisierten Link, um die Umfrage aus Sicht von einer Person mal auszuführen. Okay, und jetzt gehen wir wieder in die Teilnehmenden-Tabelle und gucken mal, wie das Ganze da jetzt aussieht. Dann sieht man jetzt hier, dass für diese erste Person eine Einladung heute geschickt wurde und dass das Ganze auch ausgefüllt wurde. Die andere Person An die andere Person wurde eine Einladung geschickt, sie hat es allerdings nicht ausgefüllt. Und jetzt kommen wir zu den Bounce-Einstellungen und zwar wollen wir jetzt mal prüfen, an welche E-Mail-Adressen konnte überhaupt diese Einladung hier zugestellt werden. Und dafür, wie gesagt, geht man hier auf diese Bounce-Einstellung muss dann hier ein paar Einstellungen zu seiner E-Mail-Adresse äh, treffen, also Servername, Benutzername, eintragen und so weiter von einer ähm, persönlichen E-Mail-Adresse. Und wenn das erfolgt ist, dann kann Lime Cyber also automatisch über diese E-Mail-Adresse prüfen, ob die andere E-Mail zugestellt wurde oder nicht. Und das wollen wir mal ausprobieren. So, und wenn ich dann wieder auf die Liste mit den Teilnehmenden gehe, dann sehe ich jetzt hier, dass diese E-Mail-Adresse hier also in rot angezeigt wird und ich die Information bekomme, dass diese E-Mail nicht zugestellt werden konnte so und so kann man jetzt entsprechend dann eben weiter vorgehen, kann also den befragten, die jetzt nicht antworten innerhalb eines gewissen Zeitraums dann hier in Erinnerungen schicken und wie gesagt, hierüber kann man die Texte für diese E-Mails anpassen. Soweit zu den Einladungsmails und Erinnerungsmails in Lime Survey, wie immer wünsche ich Ihnen viel Erfolg bei der Anwendung.